Hallo zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Betriebssystem Hyper-V äh, Server 2019 installieren, wie Sie es konfigurieren und wie Sie eine virtuelle Maschine erstellen. Sie erfahren, wie Sie verlorene Daten von physischen Hyper-V Server-Laufwerk und von Laufwerk einer virtuellen Maschine wiederherstellen und wie Sie eine virtuelle dynamische Festplatte in eine feste Festplatte konvertieren.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 Virtualisierungsprodukt von Microsoft, mit dem Sie virtuelle Maschinen mh, erstellen und ausführen können. Jeder von Ihnen wird als vorfertigen Computer mit einem Betriebssystem und Programmen mh, fungieren. Mit Hyper-V können Sie mehrere virtuelle Maschinen mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf einem physischen Windows-Server erstellen. Die Hardware-Ressourcen und Rechenkapazität des hyper ermöglichen es, das Gastbetriebssystem der virtuellen Maschine von Serverbetriebssystem so isolieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Es also gibt zwei verschiedene Versionen von Hyper-V. Hyper-V-Server ist ein eigenständiger ein Server, der nun mh, die Windows-Hyper-Version Hyper-V enthält. Und Windows-Server mit Hyper-V ist ein eigenständiger Windows-Server, der Hyper-V aktiviert hat. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie einen eingeständigen Hyper-V-Server konfigurieren, der nun Hyper-V-Windows enthält. Das Installations-ICO-Image Hyper-V-Server 2019 kann von der offiziellen Microsoft-Website heruntergeladen werden. Um das Image herunterzuladen, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, dann wird der Link zum Herunterladen des iso images verfügbar sein. Sie müssen diese Felder ausfüllen und den Download zu starten. Bei der Auswahl der Version würde ich empfehlen, die ähnliche Version zu verwenden. Das vereinfacht die weitere Konfiguration, vermeidet Fehler und erleichtert die Lösung zukünftiger Probleme. Sobald der Download abgeschlossen ist, sollten Sie ein botfähiges Laufwerk erstellen oder mit einer anderen verfügbaren Methode von diesem Abbild boten. Die Installation erfolgt standardmäßig ähnlich wie bei einer Windows 10 Installation. Folgen Sie einfach den Einweisungen des Installationsprogramms. Bei der Installation von hyper gibt es keine Besonderheiten. Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, fordert der System sie auf, das Administrator-Kennwort zu ändern. HyperF-Server verfügt nicht über die übliche Windows-Que. Die meisten Einstellungen müssen über die Befehlzeile konfiguriert werden. Es stehen zwei Fenster für die Konfiguration zur Verfügung, die Standard eingeführt. Eingabeaufforderung um das Fenster Config-CMD. Ich werde die Erstkonfiguration des Systems über die Standardverwaltungskonsole vornehmen. Im ersten Menüpunkt können Sie den Server einer Domäne oder einer Arbeitsgruppe beitreten lassen. Ändern Sie als nächstes den Servernamen. Es ist besser, einen kurzen Namen festzulegen, da er während des Konfigurationsvorgangs mehrmals verwendet werden muss. Stimmen Sie einen Neustart zu. Im nächsten Punkt können Sie einen weiteren Administrator hinzufügen. Zuerst müssen Sie einen Namen und dann ein Passwort angeben. Die nächste wichtige Einstellung ist die Aktivierung der Fernzugriffs auf diesen Computer. Auf diese Weise können Sie ihn über den Server Manager, die, man die PowerShell-Konsole verwalten, nicht über PDR verbinden, seine verfügbaren mit Hilfe -Pin prüfen und prüfen so usw. Der fünfte Punkt ist, das Windows Update Center zu konfigurieren. Dann können Sie verfügbaren Updates prüfen und installieren. Eine weitere wichtige Einstellung ist die Aktivierung des pdf zugriffs Geben Sie E für Aktivieren und zwei für alle ein. Der nächste Punkt ist die Netzwerkkonfiguration. Um den gewünschten Adapter auszuwählen, geben Sie dessen Seriennummer ein. In meinem Fall ist es die 3. Dann 1. setzen Sie ihm eine statische IP-Adresse, S, geben Sie IP, Subnetzmaske und Standard GTY ein. Dann 2 DNS Vorschreiben. Nach Abschluss der Einstellungen geben Sie 4 ein, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Und der zentrale Punkt ist die Telemetrie einstellen. f erlaubt es nicht, die Telemetrie zu deaktivieren, also wählen Sie aus der Liste der Modi, die Sie verwenden möchten. Ich wähle den First Security Modus. Damit ist die Erdkonfiguration abgeschlossen. Jetzt müssen Sie nur noch die Konnektivität konfigurieren. Um einen Server über hyper Manager zu verwalten, benötigen Sie einen Windows C Computer. Um Verbindungen zum Server herzustellen, muss dieser über den Hostnamen erreichbar sein. Dazu müssen Sie auf dem Klientrechner Änderungen an der Datei Host vornehmen. Geben Sie die IP-Adresse und den Servernamen ein hyper -Fair. Der Eintrag sieht dann wie folgt aus. Wenn das Konto auf dem Klient-Computer ein anderes als das hyper f ist, und das sollte es sein, müssen Sie an meinen Informationen speichern, die für die Verbindung mit dem Hypervisor verwendet werden. Führen Sie dazu auf dem Klient-Computer die Befehlzeile als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein: Geben Sie hier den Servernamen, den Administratorsnamen und das Passwort an. Standardmäßig ist die Verwaltung auf dem Hypervisor aktiviert, wodurch externe Verbindungen blockiert werden. Sie müssen es vollständig deaktivieren, indem Sie den folgenden Befehl an der Aufforderung des Servers ausführen. Alternativ können Sie auch mehrere Berechtigungen für die Fernverwaltung festlegen. Die folgenden Befehle müssen in die PowerShell eingegeben werden. Sie können es über die Befehlzeile ausführen. Geben Sie den PowerShell ein und führen Sie dann den Befehl aus. Nachdem Sie den Host und die Anmeldeinformationen für den Zugriff auf hyperfair angegeben haben, müssen Sie überprüfen, ob der Server mit seinem Namen bindet. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus dem Klientrechner aus und geben Sie den PIN-Befehl, gefolgt von Servernamen, ein. Der Server wird angepingt. fahren Sie fort. Führen Sie PowerShell als Administrator aus und führen Sie den folgenden Befehl aus. Geben Sie zu, Sie haben den VM-Dienst so konfiguriert, dass er automatisch startet und Sie haben die Fernverwaltungsregeln in Ihrer Fernwahl aktiviert. Nun müssen Sie den GPRF-Server mit dem folgenden Befehl zur Dienste der Vertrauen für diesen Host hinzufügen. Der Servername wird am Ende angegeben. Der nächste Schritt besteht darin, die Berechtigung für die anonyme Zugriffsgruppe festzulegen. Dazu müssen Sie die Komponentdienste starten, indem Sie DCOMCNPGA in die Befehlzeile eingeben. Gehen Sie zu Komponentdienste, Computer, dieser Computer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieser Computer und öffnen Sie Eigenschaften, geben Sie auf die Registerkarte C.O.M. Sicherheit. Klicken Sie hier auf Zugriffsrechtseinschränkungen ändern, scrollen Sie nach unten und stellen Sie die Fernzugriffsberichtigung für die anonyme Anmeldegruppe der Gruppe ein. Okay. Nun müssen Sie den hyper Manager in Windows 10 installieren. Klicken Sie mit der Maustaste auf das Startmenü Apps und Future, Programme und Futures, Windows-Komponenten aktivieren oder deaktivieren. Suchen Sie Hyper-F in der Liste, erwarten Sie es und aktivieren Sie das Kontrollkätzchen neben hyper f OK. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Stellen Sie dann eine Verbindung mit dem Remote-Server her. Öffnen Sie Start, verwalten, Hyper-F Manager, mit Server verbinden. Geben Sie in diesem Feld den Servernamen hyper -F. Wenn die Konfiguration korrekt ist, sollten Sie eine Verbindung zum Server herstellen und ihn verwalten können. Der hyper Server ist installiert, die erste Verbindungseinrichtung ist erfolgt. Jetzt muss nur noch eine virtuelle Maschine erstellt werden. Weitere Details zum Erstellen einer virtuellen Maschine in hyper Manager finden Sie in einem der vorherigen Videos. Wenn Ihr Betriebssystem beschädigt wurde, die Festplatte der Hyper-V Server wahrscheinlich formatiert wurde. Virtuelle Maschine nicht funktioniert und so weiter, ist man praktisch in Recovery die richtige Software, um die managen festplatte Festplatteninformationen zu lesen und wiederherzustellen. Entfernen Sie die Festplatte aus dem Hyper-F-Server und schließen Sie sie an einen Computer mit installierten Windows an. Laden Sie die Software herunter, installieren und führen Sie sie aus. Öffnen Sie das Laufwerk und starten Sie den Scan-Vorgang. Wenn das Hyper-F-Betriebssystem ausfällt, können Sie die Dateien Ihrer virtuellen Maschine von dem Laufwerk wiederherstellen. Standardmäßig befinden Sie sich in diesem Pfad. Markieren Sie die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem Sie gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich die Dateien im angegebenen Ordner. Danach können Sie die virtuelle Maschine verbinden und starten. Beim Erstellen einer virtuellen Maschine mit Hypervisor Tools wird den Betrieb eine virtuelle Festplatte von dynamischem Typ erstellt. Aufgrund der Besonderheit des Dateisystemdesigns unter ständigen Defragmentierung solcher Laufwerke werden gelöschte Dateien überschrieben und die Datenrettung von solchen Laufwerken kann festlagen. Sie können den Festplattentyp in den Einstellungen der virtuellen Hyper-F-Maschine im Manager konvertieren. Wählen Sie die gewünschte virtuelle Maschine aus und öffnen Sie die Einstellungen. Im geöffneten Fenster markieren Sie auf der linken Seite die Festplatte und klicken auf der rechten Seite des Fensters auf Bearbeiten. Weiter. Hier wählen Sie Konvertieren und klicken auf Weiter. Es ist besser, das Laufwerkformat verändern zu lassen. Geben Sie im nächsten Schritt den Typ Feste Größe an Weiter. Während der Konvertierung ändert das Programm nicht die Hauptdatei der virtuellen Festplatte, sondern speichert eine Kopie davon mit einer festen Größe. Geben Sie den Dateinamen. und klicken Sie auf Weiter und auf Fertigstellen. Warten Sie, bis der Prozess zum Ende der virtuellen Festplatte angeschlossen ist. Überprüfen Sie nun, ob sich der platte geändert hat. Klicken Sie auf Überprüfen und in dem sich öffnenden Fenster sehen Sie, dass der Datenträger auf Fest geändert wurde. Nun muss diese Datei ins Programm geladen werden. Öffnen Sie die Registerkarte Dienst, die Datei einbinden, geben Sie den Pfad zum festen virtuellen Datenträgerdatei an und drücken Sie auf Öffnen. Sie wird im Datenträgermanager angezeigt. Scannen Sie es nun. Markieren Sie die benötigten Dateien und stellen Sie sie wieder her. Die wiederherstellten Dateien werden in einem Ordner im angegebenen Pfad gespeichert.